Das Innovativen am SoSoft ist, dass es dynamisch unterstützt. Das heißt, im Gangzyklus unterstützt es dann, wenn es es braucht, aber dann auch die Unterstützung weglässt, wenn es es nicht braucht. Das Hauptresultat, das wir gefunden haben, ist wirklich, dass wir mit dem Sohlsoft den Gang von Patienten positiv beeinflussen können. Wir haben zum Beispiel können zeigen, dass Leute, die den Fuß beim Laufen und darum eher Stolpergefahr haben, dass wir mit dem Sohlsoft den Fuß aufziehen können. Der Haupteffekt war eigentlich, dass das Ausschlenken des Beins, dass das Geräte geht, das könnte mir in Zukunft helfen, dass das Gangrad nicht schlechter wird.